Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Wir kümmern uns um unsere Rappenantilopen und die Böcke und so langsam bereiten wir uns auch auf die Nilvarane vor. Die kommen nämlich auch bald in unseren Zoo. Viel Spaß, euer Metalizer. Ähm, ist auch noch einer. Ich glaube einer sollte erstmal reichen. legen ins Gehege Nummer 4 und das Gehege Nummer 4 können wir mal umbenennen. Ähm, und zwar sind das sind das die äh, Rappen und bringende Böcke. Die laufen halt hier fleißig über das Dach, was ich ganz cool finde. Das haben wir letzt, äh, in einer letzten Folge haben wir es ja gebaut gehabt und äh, haben uns gewundert, warum die Tiere da draufstehen. Ähm, aber die, die laufen da wirklich hoch und äh, haben Spaß. Weil hier sonst ein bisschen gefreitet wird. Was aber auch cool gemacht ist, also, dass hier sich wirklich halt auch, auch so ein bisschen dieses, dieses Platzhirsch-Revierverhalten und so zeigen. Ähm, das ist schon echt nice. Fällt mir schon sehr, sehr gut. Und auch hier das zum Beispiel, ähm, zum Beispiel die Tapire hier, dass die nur Stress leiden, wenn die halt von zu vielen Leuten zum Beispiel beobachtet werden, dass die halt einen Rückzugsort brauchen. Ähm, wobei ich mich gerade frage, wo ist der Rest von den tapir eigentlich? Der Kleine, der Kleine kann doch nicht hier nicht alleine sein, oder? Moment. Der Rest von den, von den vom -Verein. Oh, uns fehlt ein Tapirmännchen. Ich glaube, das ist... Könnte sein, dass, die, dass das Tapir-Männchen draufgegangen ist? Ups. Vielleicht holen wir männlichen Tab hier ins, äh, ins Gehege hier rein. <lacht> äh, wir gucken gleich mal mit der Nährforschung. schauen wir gleich. Äh, Männchen, Männchen, Männchen. So, verlegen hier ins Gehege rein. Gut, gut, gut. So, wie die Nährforschung ist abgeschlossen. Schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Für die Springböcke haben wir zwei Gegenstände entdeckt. Das war jetzt einmal Wissensbonus und 30% Paarungsbonus, beziehungsweise Wissensfakt. Das gucken wir mal in die Zopedia rein. Springböcke benötigen kein Wasser, sie nehmen sämtliche benötigte Flüssigkeit über die Nahrung auf. Okay, nice. Und Springböcke können sich das gesamte Jahr über Paaren am häufigsten tun. Sie es, tun sie das während der Regenzeit. Sie mögen es also gerne draußen und im Nasten. Alles klar. Warum verletzte Tiere? Ach, die Mandre, die kappeln sich gerade. Warum kappeln die sich? Wahrscheinlich ein bisschen so ein kleiner Machtkampf hier. Bei denen. Ähm... Er kriegt aber die Pille erstmal, weil das ist nicht so ein guter. So, warum leiden die unter niedrigen Verhalten. Stress. Ah, die Tiere haben Stress, alles da. Weil die ja eigentlich einen Rückzugsort hier haben sollten. Ist, wo sie sich zurückziehen können. Oh, die Rappen-Atilop äh, rappen hat Nachwuchs der Welt gebracht. Hier ist wir äh, rappen Rappenbaby. Nice. Guckt euch das mal an. Das war die Größe nicht perfekt, aber der Rest, alles im grünen Bereich. Cool. Ja. Da hinten haben wir noch eins, ne? Die ist auch noch ein kleines Baby. Wobei, nee. Die ist ja schon ausgewachsen und stirbt bald. Okay. Die sah so klein aus. Hier schläft noch eine. Aber hier schläft Jonas, steht hier. Der ist ausgewachsen. Warte, der ist noch gar nicht so lange. Aber da würde ich fast mal. Wir haben immer noch nicht genug in der Gruppe. Also klar. Das stimmt, das waren 9 bis 90. Stimmt, richtig. Die können bis zu neun, mit bis zu 90 anderen äh, in einem Gehege irgendwie untergebracht werden. Also bis zu 90 anderen Springblöcken. Ähm, das ist halt echt krass. Also man hier kann man halt wirklich wirklich großes Gehege bauen. Und haben wir auch gemacht. Wir haben ja extra nochmal äh, das ganze Gelände hier erweitert, ähm, damit die genug Platz haben. Naja, ah das ist schon mal echt ganz gut. So, hier müssen wir wieder anschmeißen, die Forschung. Die Windkraftanlage als erstes. Und, ähm... Guck mal, wird hier... Oh, wird hier geplanscht. Hier geplanscht. Ach, die würden jetzt hier ins Wasser reinspringen. stabiler Rückzugsort, das glaube ich. Glaub ich nicht. Das glaube ich nicht so. Eigentlich haben die ziemlich viele Rückzugsorte. Aber Tapir sind, glaube ich, sehr, sehr schwer zu halten. Stelle ich gerade auch fest. So bei den Faunen ist, äh, ja, da ist halt, da ist echt viel los. Gucken wir mal. Der hier wird erstmal wegverfrachtet. Hm, Bronze, ja, die kann man auch wegverfrachten. Den auch. Hm. Den nicht, den behalten wir für die Zucht. Ah, hier, 3,5,2, ja. Gut. Das hat jetzt die Population. Hilft passt immer noch. mit denen auch mal wegverfrachten. Dann soll das passen. Versuchen wir zu verkaufen, auf jeden Fall. Bei die beiden hier vielleicht. Nee, nicht 620. Oh Gott. kauft doch keiner. So. Um Null Komm, mal das so beilassen. Wo eigentlich ist krank kann nicht. Oder wurden die jetzt doch wegverbrachtet? Oder wurden die gerade weggekauft? Man weiß. Aber zumindest, haben wir da ein bisschen Arterhaltungspunkte bekommen. So und ich würde sagen, wir starten mal eine kleine marketing weil... Können wir uns eigentlich leisten jetzt. Äh, Finanzen, dann Marketing, und dann machen wir mal... Ähm, Werbung in der Late-Night-Show. Die Kampagne läuft jetzt auch. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Besucher rein, zumindest in der Theorie. oder mal schauen, was wir uns als Nächstes holen. Die Forschung läuft noch. Technikerforschung läuft auch noch. Sehr gut. sehr gut. Sehr gut. Ah, und hier liegt noch ein bisschen Müll. Das heißt, wir sollten uns hier auch noch mal, wir sollten hier ein paar Müller einmal aufstellen, sehe ich gerade die Leute ihren Scheiß auch wegschmeißen können. Hier auf der Ecke kommt auch noch mal einer hin. Hier oben auch. Ähm, hier ein. Und dort auch noch mal einen. Die ja der schon abgeschlossen. Sehr gut. Die Springböcke sind fertig. Oh, sehr nice, sehr nice. Wir hatten jetzt noch mal einen weiteren Fakt bekommen und äh, plus 50 Prozent Wissensvermittlung an den Tafeln. Äh, es gibt Springböcke mit schwarzem oder weißem Fell. Diese Varianten sind aber sehr selten und bei Trophäen und daher sehr begehrt. Oh Gott, vielleicht kriegen wir nochmal ein weißes. Dann schwarzes. Damit wir die Ader halten können. Und äh, was ist mit Tosi los? Warum geht's es hier nicht so gut? Der Stress, oder? Jetzt, okay. Hm. Die können sich doch zurückziehen, die Tiere. Ich verstehe es halt nicht. Hier, Sozialverhalten auch. Ja, auch Stress. Wie viele Besucher da sind. Könnte natürlich ein, ein Grund sein. Ähm, haben wir einen Sicherheitsdienst? Eigentlich? Weil vielleicht klopfen die Leute gegen die Scheiben oder sind zu laut oder keine Ahnung. Äh, vielleicht sollten wir mal ein Schild aufstellen mit Einrichtungen. Warnschild ähm, nicht stören. Genau. Das stellen wir hier bei den, bei den Tapien auf. So. Oh, wenn Mandeln nachwuchs. Machen oh, wir hier vielleicht auch mal bitte. Einmal bitte nicht stören. Hier auch. Vielleicht bringt das shit ja was. Mal gucken. Also. Tiere bitte nicht füttern. Nee, das ist aber eigentlich nicht stören. Nee. Okay, das ist vielleicht noch ein Bug aus der Beta. <lacht> eigentlich sollen die Leute hier ruhig sein und nicht so laut. Die Wissen sind in meinem Zug gekommen. Warum? Ach, Tosi. Okay, ja, ja, ja sie geht auch mal wieder gut. Keine Sorge. Hm, Guck mal, Benachrichtigungsverlauf. Mandrill-Nachwuchs. Wo ist denn der? Ja, unser kleinen Baby-Mandrill. Hier ist eins. 3,3. Ne, der ist es nicht. Hier haben wir noch ein Jungtier, ein Jahr alt. Das ist es auch nicht. Ach, einen Moment, wir wollten ja gucken. Wir schauen uns das Baby nachher nochmal an. Bei den Einrichtungen, beziehungsweise im Gehege selber, äh, für die Art, und zwar brauchen wir den Springbock hier. Springbock. Können wir da noch irgendwas... Ich glaube, wir haben ja alles eingesetzt, was die, dem sie spielen können. Sehr gut. Bumma hat natürlich auch die Bestbewertung. Wer hätte es... Hättest gedacht, das war der erste Springbock, den wir hier auch hier uns Gege reingeholt haben. Haben immer gelernt, dass mit sich, mit sich mit dem Alter verändert sich die Fellfarbe auch ein bisschen. wird dann, dann dunkler. Je älter sie werden, desto, desto dunkler wird die, äh, wird die Farbe, also die Fellfarbe, ist fast ins Schwarze rein. Hier auch, wobei der irgendwie ein bisschen verletzt aussieht. ne? Aber er ist nicht verletzt. Hm. Gut. Dann gucken wir mal, was wir uns so schönes an Tieren kaufen. Im Tierhandel. Ah, wir haben wieder einen sch äh, schwangeren Springbock. Auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Die Kaffernbüffel reizen mich natürlich, aber die sind halt ultra teuer. Gerade die Männchen kosten halt echt viel. Können wir filtern nach Kaffernbüffel? Ja, wir sehen halt hier, die sind halt echt, die sind halt richtig teuer. Ich verstehe halt nicht warum. Das begreife ich nicht. Aber wenn man erstmal solche, wenn man erstmal Kaffernbüffel hat, dann, ja, Dann kann man damit echt ganz gut handeln. Und wir sehen aber im Bargeldverzeichnis nichts. Nicht ein einziger Kaffernbüffel im Bargeldverzeichnis. Um was wir für Bargeld kriegen können. Nilwaran hier. Ja. Das ist ein Männchen. Nehmen wir mal auf. Wo ähm, haben jetzt Nilwarane? Äh, wo haben wir sie? Nilwaran da. Das Männchen haben wir schon. Oh, haben wir brauchen jetzt noch ein Weibchen. Einen weiblichen Nilwaran. So, hier für 31 oder für 100. 10,7 ist halt schon alt. Um, für 100, ja komm, den nehmen wir auch. Oh, ich so ein Goldener für 90, den nehmen wir auch nochmal auf. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt äh, einen männlichen Givarad und zwei weibliche, wir müssen jetzt mal gucken, was die denn überhaupt sie brauchen. Ich glaube, die brauchen wahrscheinlich kein hohes Gehege. Um, denke ich mal zumindest. Wir gucken mal in die Zoopedia rein. Wo haben wir den n So, ähm, Schauen wir mal Artendaten, ein bis drei, also ein Männchen, zwei Weibchen, das passt Haben wir schon mal, das ist schon mal gut <lacht> Haben wir schon mal richtig gehandelt Ähm, Interaktion mit Alten. nee, warte mal, irgendwo stand nämlich ob die, ob die Besucher ins Gehege reinkönnen Nee, gestern können wir in getreten, nein ich würde aber gerne wissen, wie groß das Gehege sein müsste dafür. Äh, 3 Quadratmeter. 300, okay. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir das mal hier hin. In diesem Bereich hier kommen die Nierwarane dann rein. So, langsam nimmt unser Zoo Fahrt auf, das ist auch gut so. Die Niederveranen ziehen ein in der nächsten Folge, bauen wir bauen das Gehege und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ähm, euer Metalizer und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt und schreibt gerne was in die Kommentare. Bis dann, euer Metalizer.